Okay, in irgendeinem dieser Häuser wird auf jeden Fall der Ort sein, wo wir lang wollen. Genau. Muss du das Haus jetzt suchen? Nee, Tüftler war nicht richtig. Trankbrauer auch nicht. Das ist, ja genau, das ist nicht Da steht nichts. Da steht nichts? Da steht ja nichts. Waren wir doch schon mal drin? Bam, bam, bam. Kennen wir dich? Ich sammle Antiquitäten, das ist mein Hobby. Viele der Gegenstände hier sind euch das wertvoll. Pass ja auf, dass du nichts davon kaputt machst. Moment. Oh, Alter, du Was ist das so Was Was hält dir ein großes Antiquitäten der Kauf zu schlagen! Die wird's mir ersetzen, du Rabauke. Lass mich erstellen. Ich schätze den Wert auf etwa 20 Rubine. Ist ja nicht viel. Ein paar mehr oder weniger, was macht das schon? Hm? Was sagst du da? du frecher Binge? Ich soll mit den Wert einfach nur ausgedacht haben? Pah, alter, das Ein Blödsinn nicht. Ich hab das ehrlich berechnet. Und jetzt will ich keine Ausflüchte mehr hören. Her mit dem Geld sofort! Ey! Beim nächsten Mal bist du dran! Hast du noch mehr kaputt machen? Ich will noch mehr kaputt machen. Vielleicht klaue ich hier was. Nee, nee, das war ein Fehler. Das ist einfach mal den Wert zerstört. Beim nächsten Mal bekommst du was zu hören. Soll ich es immer wieder und immer wieder machen? Ich meine, sie klaut mir gerade 20 Rubine, aber vielleicht. Passiert doch irgendwas Lustiges. Was, Händler? Händlerhaus. Aha. Ups, war ich das? Versorgung uns geht das gar nicht. Das war ganz besonders teuer. Etwa 30 Rubine würdest du mir dafür wohl geben müssen. Tja, das hast du nur davon. Jetzt hast du einfach mal alles kann man machen. Aber nächstes Mal bekommst du was zu hören. Muss es einfach immer wieder machen und wieder Geld geben? Passiert dann irgendwas am Ende? So, hier, nimm das Herz und verschwinde bitte. Könnte ja sein. Who knows, who knows, I don't know, Aber ich verschwende gern mein Geld. Weißt du, wie selten was ist? 10 Rubine muss mir dafür schon geben. Oder mehr oder weniger, wie auch immer. Herr der Rüppel. Das mal waren es so 10. Okay, keine Ahnung, müsst ihr mir sagen, falls noch irgendwas zu geben müsst. Ich habe jetzt einfach 50 Rubine. 60 Rubine, glaube ich. Abgegeben. Für nichts. Keine Ahnung. Oh, schade, dass ich am Anfang nicht alle Häuser durchsucht habe. So konnte ich das am Anfang nicht. Ich habe dann irgendwann vergessen. Schade, das hätte man eigentlich am Anfang machen müssen, ne? Sorry dafür. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich in jedes Haus direkt am Anfang gehe. Aber war das trotzdem lustig. Ich habe in ihrem Bett mal geschlafen, weil ich dachte, vielleicht ist es nur in der Nacht da. Und jetzt redet sie mit mir. Mike, willst du einfach schon nach Hause gehen? Falls du unterwegs Guck, Guck, man mal mit ihm, ja. Okay, war das ein Tipp? Das hab ich jetzt nachgemacht, weil vielleicht kann man ihn ja nur nachts finden, irgendwie. in einem Haus oder draußen oder so. Deshalb. Aber wenn wir jetzt erstmal Kuku sehen sollen, vielleicht ist das ja ein Tipp. Vielleicht hilft uns das weiter, weil ich finde ihn gerade wirklich nicht die ganze Zeit. Ich suche ganz nach ihnen, aber finde ihn nicht. Ja, da ist er. Hey Kuku. Ja. Okay, war vielleicht doch nichts richtiges. Hä? Komisch. Ich habe es auf sein Haus jetzt nicht gefunden, aber ich habe mir in der Zeit ein bisschen weiter geguckt und habe hier Meister Otus Zimmer gefunden. Lass mich raten, er ist hier drin. Ja. Und ja, wir kennen ihn schon. Wie konnte ich dieses Zimmer übersehen? Ich habe keine Ahnung. Na Mike, was macht deine Suche nach Zelda? Was hast du sie gefunden? Wer? Nach Rikscha? Du hast doch mit dem Direktor geredet. Narisha befindet sich in der Sturmwolke. Aber er ist, ist nicht der Narisha, den wir kannten. Er ist ein... Monster! Er mag wie Narisha aussehen, aber als ich mich ihm das letzte Mal näherte, hat er mich angegriffen. Narishas Blick war so voller Hass. Er hat sich verändert. Irgendwas, irgendwas ist geschehen. Das kann ich spüren. Wie? Du möchtest mit Narisha reden? Das, das ist unmöglich, da ist es im Moment für unsere Worte unerreichbar. Und selbst wenn selbst wenn du nah genug an ihn herankommen würdest, er würde dich angreifen und das wäre dein Ende. Ach was? Was? Du willst trotzdem gehen, na klar. Nun, du willst es schon im Selbst finden, oder? Gut, ich habe das Gefühl, du lässt dich davon nicht abbringen. Ich habe eine Idee, komm mit. Okay. Irgendwas stimmt mit Narisha in der Sturmwolke nicht. Wenn du die Ursache für sein Verhalten beseitigst, kommt der alte Narisha vielleicht wieder zurück. Also Mike, ich bringe dir jetzt eine ganz spezielle vorgeräte Technik bei. Den Tornadostoß. Der Tornadostoß ist ein starker Angriff mit seiner Hilfe kannst du Narisha sicher von dem Übel, das sie befallen hat, befreien. Die Ausführung ist im Prinzip nicht schwierig. Du musst nur X zu das hast alles. Zwei Sachen. Zum einen sagt er mir die ganze Zeit, oh nein, das ist unmöglich, du kannst das nicht. Okay, okay, dann kannst du es wohl doch hier. Damit kannst du es auf jeden Fall schaffen. Und zweitens, wieso kriege ich so einen Angriff in der, in, dem, in der Luft erst jetzt? Egal. Allerdings wird dein Vogel, Wolkenvogel, extrem schnell und dieser Zustand hält länger als, an als nach der normalen Attacke. Die Kunst ist, den Vogel im Flug stabil zu halten. Deshalb lernen nur die erfahrensten Schüler der Oberstufe diese besondere Technik. Für dich ist es eigentlich noch zu früh. Aber wir wollen sehen, vielleicht bist du ja schon bereit dafür. Sprünze los und spring von hier ab, dann ruf deinen Wolkenvogel. Wir werden auch schon hinkriegen. Let's go! Kann das nicht? Krasse äh, Tutorial-Musik. Alles so gut, Mike. Wenn du auf deinem Wolkenvogel X drückst, dreht er sich in Kraft an. Du musst 10 Ziele mit einem tornado zerstören. Ah, neppig. Sag doch einfach, wie es geht, dann kann ich es machen. Wenn du es schaffst, 10 Ziele in 120 Sekunden zu zerstören, dann bist du ein wahrer krasser Dude. Okay. Zehn Ziele innerhalb eines guten damit würde ich sagen. Oh, das sieht cool aus. Stimmt vorher war es einfach nur so ein Zack nach vorne und jetzt können wir damit aber auch angreifen. Cool, cool, cool. Aber ich muss nicht alle Ziele bekommen, ne? Nur zehn, hat er gesagt. Ich meine, er hat zehn gesagt. Genau. Zack, wo war noch was? Oder sind es insgesamt 10, die herumliegen? rumliegen? Das kann natürlich auch sein, dass ich alle 10 äh, bekommen soll. Verdammt, warte. Die Musik ist cool. Das ist ein kleiner Remix von der Luftmusik. I like it. Okay. Es wär, ist es noch möglich, ist es ist noch möglich. Ich glaube, ich soll alle bekommen. Somit auch den hier. Einer steht hier noch und einer fliegt noch. Ne, es sind doch mehr als zehn. Na gut, dann ist es nicht schwer. Ne, dann ist es überhaupt nicht schwer. Dann müssen wir es jetzt eigentlich geschafft haben, ne? Ja. Okay, zumindest war es so toll und schwer. Immerhin. Ich bin bereit. Sehr gut, das alles innerhalb der Zeit damit erreicht. Du beherrschst deinen roten Wolkenvogel wirklich meisterlich, Mike. Wirklich sehr gut. Du hast dir das Recht verdient, den Tornadoschuss einzusetzen. Jetzt musst du Narisha nur noch finden. Der Besitzer der Kürbisbar bringt Narisha jedes Jahr Kürbissuppe. Er müsste dir helfen können. Ja, am besten fragst du ihn im Rat. Okay. Hin und her und hin und her und... Ich will doch nur wissen, wie ich das Pfeifost bekomme. Na gut, dann ist das halt so. Genau, die Kürbisbar müsste irgendwo hinter diesem Strahl sein. Das sieht man jetzt halt nicht. Ich muss ja erstmal geladen werden. Wir sehen uns gleich wieder für cool aus jetzt mit dem Dashen. Schon ab. Okay. Also kriegen wir mehr Informationen zum was aber können wir nicht einfach schon in den Sturm reinfliegen, einfach so und den selber suchen? Ich wüsste nicht, was daran verkehrt ist, aber wir fragen trotzdem mal nach. Hi. Was ist los? Sieht aus, als würde, ob sich etwas, was, ist alles, würde sich etwas bedrücken ähm, Nun, na, schon. Ich kenne Narisha, recht gut. Ich bringe ihm jedes Jahr eine große Portion meiner Kürbissuppe. Doch vor einiger Zeit tauchte plötzlich dieses gigantische, äh, die gigantische Sturmwolke auf. Deshalb konnte ich Narisha dieses Jahr leider keine Suppe bringen. Ich bin untröstlich. No. Wirklich? Du willst Narisha etwas von meiner Suppe bringen? Es ist mir zwar scheierhaft, wie du mit deinem Vogel durch diese riesige Sturmwolke fliegen willst, aber da er schon lange keine Suppe mehr hatte, werde ich sie dieses Mal besonders le le lecker würzen. Warte hier. Ich werde mich beeilen und in Windeseile etwas Leckeres zusammenbrauen. Das hat er mir noch vertraut. Krass. Hier ist sie. Ich koche nun schon seit Jahrzehnten, aber dies hier ist wohl die leckerste Kürbissuppe, die mir je gelungen ist. Gebeter, ich werde nach dem Roboter rufen. Fertig, hier bin ich. Der schon wieder. Eine wirklich schwere Ladung dieses Mal. Aber das geht in Ordnung. Ich darf jetzt Ich warte so draußen auf dich. Gib mir einfach nur Bescheid, dann folge ich dir über hin. Was aber eine große Kürbissuppe, ne? Eine riesige. Kostet das was? Normalerweise biete ich ich mal eine Suppe auf einer kleinen Insel innerhalb der Sturmwolke da Du kannst dich gar nicht übersehen. Über hier schwimmt ein Regenbogen. Viel Glück. Ah, die Regenbogeninsel. Ah, jetzt wird sie mal wichtig. Ich habe mich schon gefragt, warum ist da ein Regenbogen? Der ist, um zu markieren, wo man dann hin muss. Aber das ist wirklich nicht zu übersehen. Dann bis gleich. Ich frage mich, wo wir hin müssen. Habt ihr vielleicht eine Idee? Oh Gott. Jetzt können wir die angreifen. Die kann man eigentlich auch schon ohne diese Attacke angreifen, tatsächlich. Also bei mir hat's immer geklappt, wenn ich einfach normal gedash bin, aber. Jetzt haben wir halt eine richtig coole Animation dafür, wo wir uns drehen. Krasses dass das festhalten kann. Aber egal. Hier sollen wir landen? Oh Gott, es sind Herzen überall. Kommt da jetzt ein Kampf? Ich stelle die käme hier ab. In Ordnung. Das ist ein komischer Ort. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendwas ganz Großes erscheint. Für mich auch. Ich mache mich dann mal vom Acker. Ja, irgendwas Großes wird jetzt passieren. Wortwörtlich. Was zum? Ein. Was? Was bist du denn, Feiner? Was ist das denn? Du bist doch kein Mensch. Du bist ein Monster. Moment, dann sind wir hier richtig. Scheinbar ein Bosskampf gegen... Großer Himmelsgeist, Narisha. Oh, sieht der krass aus mit seinem mächtigen Bart. Okay, was müssen wir machen? Wahrscheinlich der Augen aufspießen, aufspie oder? Okay, diese Dinger. vielleicht abschießen, das kann auch sein mit dem Bogen, mit unserem mächtigen neuen Bogen. Die werden wir jetzt länger aufladen können anscheinend. Ob ich das gut weiß, äh, finde, weiß ich nicht. Ich treffe nicht, verschwende meine eine ganze Pfeile. Muss ich damit noch was machen? Nee. Bitte? Guck Bitte. Guck mir das Ganze mal an. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Okay, warte, kommen wieder zurück. Glaube ich. Der dreht zumindest, glaube ich. Vielleicht ist doch nicht mit dem Bogen, weil man kriegt hier nichts. Da kann ich auch nicht drauf oder so. Ich nichts machen. Soll ich jetzt mitfliegen? Ah, ich dachte, ich soll da warten auf der Insel. Ne, da kann man sich nur heilen. Okay, ich glaube, ich soll auf ihn drauf, oder? Sieht aus, als er so ein, so ein Sattel über sich. So ein Schildgruppenpanzer oder so. Ah. ah, Okay. Nein! Was? Das hat scheinbar nicht so gut funktioniert. Okay, Vielleicht soll ich ihn mit meiner, meiner Attacke angreifen. Zum Beispiel ich auf den Augen. Das wäre eine weitere Vermutung, die ich hätte. mal Maus! Wenn ich treffen würde, wäre es natürlich optimal. Versuch es einfach erneut. Und erneut. Aber ein bisschen näher ran muss ich. Jetzt! Nee. Oh, der tut mir weh. Oh, das ist blöd. Und diese blöden Viecher hinter mir jetzt auch noch. Ich ignoriere jetzt erstmal. Zack! Ja, ich muss die Augen zerplatschen. Uah, eklig. Die Augen ausdrücken Na gut! Ja, jetzt habe ich ja niemanden getroffen. Ernsthaft! Nein! Hätte ich früher gedrückt, dann hätte es vielleicht noch viel Geld. Egal. Ich muss auf seinen äh, Schweif aufpassen. So wie jetzt. Oh mein Gott. Okay, jetzt. Nein. Oh, das ist so blöd. Du kannst ihn nicht aimen, das ist das Problem. Und warum bin ich schneller als er? Oh mein Gott. Ah, das ist echt mies. Das ist echt nicht schön. Nicht nur diese Dinger, diese Augen da abzudrücken, sondern äh, allgemein, dieser Kampf ist nicht schön. Ich weiß nicht, funktioniert. Okay. Aua. Ein weiteres Auge habe ich. Ja. Eins noch. Das war lacker. Ich habe nichts gesehen. Ah, jetzt habe ich sie. Oh. Jetzt hat er ein Auge da drin. Oh. Oder das ist er vielleicht. Versteckt er sich einfach nur in dem großen Ding? Wer ist jetzt der Gegner? Das Ding? Oder das große der Wal oder? Keine Ahnung. Kann ich da drauf landen jetzt? Vorhin durfte ich nicht. Vielleicht habe ich ja jetzt. Also, ich bin nicht genug. Da so, kommt fliegt doch! Das werde ich mich jetzt treffen lassen? Ne, gut. Ich versuch's mal. Ah Jetzt kann ich hier stehen, jetzt kann ich hier stehen! Jetzt kommt er nicht mehr. Dann muss ich vielleicht rein? Ich glaube, jetzt geht der Kampf was richtig los. Auf ihn drauf. Oder neben ihn. Ich weiß nicht immer noch, wer wer ist. Oh, das ist jemand anderes! fauläugiger Riesenparasit Baba, was? Barasit? Ne. So, aber nicht mein Freund! Oder muss ich das zu ihm schlagen? Ja, ich muss auf seine Augen schlagen, glaube ich. Oder seine Flügel. Ja, auf seine Flügel. Und dann? Machst du mir keine Angst. Jetzt ah, oh, wahrscheinlich auf ihn. Ich mach doch. Ja, schön Und jetzt geht du so schnell. Ich schlag dir so in dein Auge rein, dass du gar nichts mehr siehst. Verstanden? Na komm. Na komm. Komm her, mein Freund. Heißt ja, es anders wieder? Jetzt nicht mehr. Okay. Na komm! Ist ein einfacher Kampf. Mega easy, der kann ja. Aua! Gar nichts habe ich gesagt. Du kannst gar nichts meinen Freund. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Macht Spaß. Macht Spaß. Ah! Ich kann man über die Kern richten. Bam! Und noch einmal. Du bist hoffentlich tot. Oder mache ich irgendwas falsch? Nicht, nee, mach schon. Re oh, jetzt breche ich da aus. <lacht> Aber nur einmal. Okay, Nochmal. Ja. Noch einmal. Oder muss ich ihn zweimal hintereinander treffen? Das gilt sonst nicht. muss halt wissen wo er stehen bleibt nein ich hab's zu so spät okay ich muss ein bisschen weiter weg damit ich ein bisschen mehr reaction time bekomme so ungefähr genau er macht noch mal noch mal das gleiche und noch mal noch einmal wie oft denn noch jetzt ist er down Eieiei, ich kenne neben Zwischenboss auf ihn drauf. Oder vielleicht war der der Boss. Ich bin nur noch sehr verwirrt, wenn du bist. Aber. Er ist down und der Wal scheint sich zu beruhigen. Er ist nicht mehr besessen von einem Parasiten. Was zum. Wo gehen wir jetzt hin? Der Sturm ist weg. Hat er vielleicht den Sturm verursacht? Du warst es, der mir meine geliebte Kürbissuppe brachte. Und du hast mich vor diesem Monster gerettet, das meinen Geist und meinen Körper befallen hat. Der Geruch meiner geliebten Suppe hat mich hierher geführt. Ich danke dir, Jüngling. Ich bin Nörrischer, ein Diener unserer Göttin Heilia, und ich herrsche über das Holgemeer. Hm, ich verstehe, dein Name ist also Mike, ein klangvoller Name, für wahr. Meine Eltern haben ein gutes Gespür bei der Wahl deines Namens bewiesen. Oh, dieses Schwert, die Kraft in deinem Herzen. Bist du etwa der außerwählte Held, Mike? Kann es tatsächlich sein? Wenn dem so ist... Kommst du wohl, um mich nach dem Triforce zu fragen? Weißt du davon? Du stellst die Weisheit des großen Kimmelsgeistes in Frage. Nun, ich will dir deinen Frevel verzeihen. Meine Vermutung ist also korrekt. Dann will ich dir etwas erzählen. Wie du weißt, unternahm die Göttin alles, damit das Triforce nicht in die Hände der bösen Mächte fällt. Aus diesem Grund hat sie es im Wolkenhort versteckt, an einem Ort, den niemand kennt. Selbst ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet, doch die Göttin gab mir einen Hinweis. Es handelt sich dabei um ein Lied für die Lyra, für die Lyra, die du bei dir trägst. Es trägt den Namen Heldenlied. Das Heldenlied ist so etwas wie der Schlüssel zu dem Ort, an dem das Triforce verborgen ist. Doch die Göttin hat das Lied in vier Teile, vier Stimmen, aufgeteilt. Eine der Stimmen kenne ich, doch die anderen drei wurden an die erhabenen Drachen des Erdlandes weitergegeben. Du musst die drei Stimmen des Hel Heldenliedes jeweils von den drei Drachen kennenlernen. Wenn du alle drei Stimmen hast, komm zu mir und ich singe für dich die letzte fehlende Stimme. Hast du verstanden? Besuche die drei Drachen im Wald von Theron, am Vulkan Eldin und in der Wüste Rannell. Boah, immer wieder dieses Backtracking in die exakt gleichen Orte. Weiß nicht, was ich davon halten soll, aber... Okay! Damit sollen wir jetzt alle drei Geister, schätze ich mal, zusammenbringen. Um das Heldenlied zu singen. Damit wir an das Trifos rankommen. Denn das Trifos... Ist wohl die ganze Zeit dort bewohnt. Wo Wer jetzt gedacht? Aber na gut. Dann begeben wir uns. Falls die Folge ja nicht endet oder schon geendet hat und es neu vergisst. Begeben wir uns zum... Äh, stimmt, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Also wir kennen ja schon den Drachen vom Wald. Den kennen wir ja schon. Das wäre, glaube ich, am einfachsten. Deshalb, ich glaube, da gehen wir als erstes hin. Hey Leute, für euch hier eine kleine Bonusszene, denn äh, Inga hat sich vertan. Man kann ja tatsächlich doch nochmal ein herz bekommen. Das wäre dann das dritte, was wir haben. Und zwar müssen wir doch 600 Punkte erreichen. Ich soll jetzt den besten Versuch, den ich hier bekomme. Und wir versuchen es. Ich mag das nochmal dazu. Kann sein, dass es aus der Reihenfolge raus ist. Egal aber gut und Sag mir bitte nicht muss für jedes einzelne treffen ja, das habe ich schon verkackt mann steuerung der Driftet! der B*** driftet junge nein alter das freut mich jetzt aber nur noch Bro, willst du mich verarschen? Junge, was ist das? Ich hatte es! Und der schmeißt so noch ganz nach oben, irgendwie komplett ganz weit woanders hin. Das ist ein sch*** Ernst. Siehst du das, wie der mich ver? Nein. Ich will diesen Controller auf den Boden schmeißen. Man muss nicht jeden einzelnen bekommen, man muss aber sehr viele hintereinander bekommen. Ich hab doch gedrückt! Mike, du darfst dich nicht tränken lassen. MANN! Ich brauche Kissen. Ich schlag irgendwas kaputt gleich. zum Beispiel den Controller? Ja, das ist das Problem. Ich schlage gleich meinen Controller kaputt. Wenn ich keinen mehr verliere, dann habe ich äh, gewonnen. Mal zwei! Ey, äh, ich hab's schon wieder verkackt, weil der so scheiße schmeißt. Genau das ist mir auch vorhin passiert. Das war's. Ja. Nein! Oh, run Dead. Oh! Das war ein Goldener! Oh, das ist gut. Jetzt trollt er wieder. Junge, jetzt... Doch, Junge. Ich trollt, ja. Jetzt trollt er wieder. Hör auf zu trollen. Das Problem ist, ich finde es halt nur schwer. Weil der anfängt zu trollen. Wie gesagt, ich hätte es beim First Try eigentlich geschafft. Das war mein bester Try. Weil da hatte ich irgendwas mit 550 oder so. Und da dachte ich so: Ne, ich schieße jetzt durch den Zaun gefühlt. Also bis nach da hinten nach Afrika. So. Nun, ich halt äh. <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag One Punch Man nicht mehr. Du wirst ihn noch mögen lernen. Irgendwann, Mike, wirst du ihn mögen. Du wirst ihn lieben. So wie er dich geliebt hat. Sein Haben eigener Sohn. Mann. Junge, hör auf, so zum. So. Oh, Junge. Ich muss mich hier richtig drehen dafür. Hä? Schon mal, was ist für ein Troller? Ja, und es war er wieder weit, oder was? Ey, ich hatte so einen guten Run. Ich hab doch! Kommen die glitzernden eigentlich random? Ich glaub schon. Ich hab doch! Guck mal, es Boah, Kein Wunder, dass Leute hiervon geredet haben, dass das so schwer ist. Ich hab mir schon gedacht, irgendwie, so also schwer war das jetzt gar nicht. Ich dachte, vielleicht liegt es das daran, dass wir Controller spielen, die damals mit Remote gespielt haben. Aber jetzt versteh's. Das ist echt extrem schlimm. Wie willst du das predikten, Junge? Ja, das ist klein. Schon wieder du mich. nicht mehr möglich. Hä? Ich hab's doch getroffen! Was für... Da will ich ein Replay haben. Das hat man voll gesehen, wie ich das getroffen habe. Guck dir das an, wie weit ich gekommen bin wieder. Das ist wieder so... Bu das ist wieder so ein... Bu ohne Witz. Aber ich glaube mit Controller ist es besser als mit Joy-Con. Oder Remote. Oder? Okay, keine, keine Ahnung. Jetzt trollt er wieder und die immer so ein bisschen leichten. Ja, mach ich aufmachen. gerne. Nicht du! Der W hier! Mike, ich bin ein W. Da. Aber dich meine ich nicht! Mach doch! Ja, jetzt sollte wieder, der Wie soll ich jetzt noch 100 Punkte erzielen? Guck dir diesen an. Jetzt sag's noch, es ist menschlich machbar. Ähm, es ist menschlich machbar. Selbst Casual-Spieler können das. Ähm, selbst. selbst, äh. selbst. ja. Äh, eben. ja. <lacht> Goldener! Oh, geil! Ich fände es nur geiler, wenn ich den ein bisschen später bekommen würde. Jetzt zum Beispiel wäre das cool. Ein Tipp hier ist auch nie sicher fühlen. Alter. Alter! Scheiße! Fuck. Nein, bitte! Jogi, der träumt mich wieder! Jetzt, wo er weiß, dass ich ganz weit bin, wieder. Ey, du Buss! Oh, ich werd den so canceln. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es zählt wegen dem Goldenen! Das war ein Goldener! Es hat doch gezählt! Iggy! Oh Gott! Das, oh, du bist große Hoffnung cool. unserer Ritterschule! Nimm dieses Zeichen unserer Freundschaft! Guck dir den Sch an! Guck dir diesen Verf ein an, Alter. Was ein dreckiger ja, Boah, ich hab gleich Bock, das alles zu sensieren, aber es ist mir so egal. Oh mein Gott, ich möchte ihm so in die Ich möchte ihn so Nein. Vielleicht nicht nochmal. Du wirst so oh. ausgefallen? Oh. Oh. Ah! Du bist schon dunkel geworden.